Jetzt geht es um die gruppierten Balkendiagramme, die immer dann ein sinnvolles äh, Diagramm sind, wenn wir vorher eine Kreuztabelle erstellt haben. Wir starten wieder damit, dass wir den Beispieldatensatz öffnen. Ich habe diesmal hier schon ein do vorbereitet, aus dem ich einfach die jeweiligen Befehle durchführe, die wir gerade brauchen. Das erste ist also das Öffnen des Beispieldatensatzes von Starter. Wenn ich jetzt einmal hier in meine Benutzeroberflächewechsel, Benutzeroberfläche wechselt sehe ich, dass jetzt der Befehl ausgeführt wurde und der Datensatz mit diesen Variablen hier geöffnet ist. Das Beispiel, das wir uns anschauen wollen, ist, wir wollen den Anteil der College-Absolventen vergleichen zwischen Befragten, die in zentralen Städten leben, und Befragten, die nicht in zentralen Städten leben. Dasselbe Beispiel habe ich schon im Video zu den Kreuztabellen verwendet. Wer also erstmal schauen möchte, wie man zu dieser Frage eine Kreuztabelle erstellt bzw. eine ausführliche Erläuterung dazu haben möchte, kann sich das Video anschauen. Der erste Schritt ist immer, sich die einzelnen Variablen anzuschauen. Und die erste Variable hier, die wir benutzen, ist die Frage zu den College-Absolventen und die hat den Variablennamen Colgrad. Das heißt, ich mache erstmal eine Häufigkeitstabelle, erstelle eine Häufigkeitstabelle für die Variable Colgrad und schaue mir die Variable an. wir hier, wie viel Prozent der Befragten einen College-Abschluss haben und wie viel Prozent der Befragten keinen Collegeabschluss haben. Als zweites schaue ich mir die Variable an zu den zentralen Städten. Auch dieses hier führe ich aus und dann sehe ich hier, dass etwa 71 Prozent der Befragten nicht in einer zentralen Stadt leben und etwa 29 Prozent der Befragten in einer zentralen Stadt leben. Hier sehen wir die numerischen Codes 0 und 1. Es fehlen noch die Wertelabels um jetzt anzuzeigen, ähm, was inhaltlich hinter dem Code 0 und hinter dem Code 1 steht. Deshalb habe ich in meinem Do-File hier einen kleinen Befehl vorbereitet, Label Define. Central ist der Name des Label-Containers, den ich hier anlegen möchte. Die, der Code 1 bekommt das Wertelabel Central City und der Code 0 bekommt das Wertelabel Not Central City. Das heißt, ich definiere einfach die Wertelabels für diese beiden Codes, um dann die Tabelle besser lesbar zu machen. Das führe ich einmal aus, damit wir gleich dann die Labels mit drin haben. Jetzt folgt der wichtigste Schritt, um dieses gruppierte Balkendiagramm korrekt zu erstellen. Ich muss mir jetzt überlegen, hier als zweiten Schritt, welche Variable ist die abhängige Variable und welche ist die unabhängige Variable. In diesem Fall ist es so, dass wir den Anteil der College-Absolventen in Abhängigkeit von der Frage nach dem Wohnort, also der zentralen Stadt oder nicht der zentralen Stadt, ähm, erheben wollen bzw. analysieren wollen. Und Daraus ergibt sich, dass die abhängige Variable hier dieser College-Abschluss ist und die unabhängige Variable der Wohnort, also ob die Person in einer zentralen Stadt lebt oder nicht. Wenn, wenn Sie noch Probleme haben sollten mit der Zuordnung von der abhängigen oder der unabhängigen Variable, kann es hilfreich sein, sich als kleine Eselsbrücke zu merken, dass bei Kreuztabellen die unabhängige Variable immer die Variable ist, die die Vergleichsgruppen definiert. Das heißt, in diesem Beispiel hier wollen wir Befragte aus zentralen Städten und äh, Befragte, die nicht in zentralen Städten leben, vergleichen. Und somit ist diese Frage nach der Stadt in diesem Fall die unabhängige Variable, weil sie die Gruppen definiert, die wir miteinander vergleichen. Bevor wir ein gruppiertes Balkendiagramm erstellen, macht es Sinn, kurz eine Kreuztabelle anzufordern, um zu sehen, welche Prozentwerte gleich in, der, in dem gruppierten Balkendiagramm auftauchen sollten. Und ähm, die, der Befehl für eine Kreuztabelle ist der Tabulate-Befehl, Tabulate. -Befehl. Tabulate. Dann folgt die abhängige Variable, das habe ich hier unten mit AV abgekürzt. Dann folgt die unabhängige Variable, hier unten mit UV abgekürzt und dann Komma-Cullum. Dieses Komma-Cullum ist eine Option, um die Spaltenprozente anzufordern. Genauere ähm, Erläuterungen dazu, wie gesagt, in dem Video zu den Kreuztabellen. Ich markiere diesen Befehl und führe ihn aus. Und dann sehen wir jetzt hier die Prozentwerte, die wir gleich auch in unserem kopierten Balkendiagramm ablesen wollen. Wir haben hier in den Spalten die Frage nach zentraler Stadt, nicht zentraler Stadt. Und hier in den Zeilen haben wir ähm, die Variable zu dem College Degree, ob die Person einen Collegeabschluss hat, äh, also keinen Collegeabschluss hat oder einen college Collegeabschluss hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese ähm, Werte ablesen wollen, haben wir in den einzelnen Zellen immer zunächst die absoluten Häufigkeiten, hier also 1243 Befragte, und hier haben wir die prozentuale Angabe dazu, genau gesagt die Spaltenprozente. Das heißt, hier kann man ablesen, dass von den Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, 78% keinen Collegeabschluss haben, 22% dagegen haben einen Collegeabschluss. In dieser Zeile hier, können wir lesen, dass von den Befragten, die in einer zentralen Stadt leben, ca. 72% keinen Collegeabschluss haben und ca. 28% einen Collegeabschluss haben. So, und genau diese Prozentwerte möchten wir jetzt gerne in einem gruppierten Balkendiagramm darstellen. Für das gruppierte Balkendiagramm mit der Darstellung der Spaltenprozente müssen wir ein sogenanntes ADU herunterladen. Das sind kleine Zusatzprogramme die im Internet veröffentlicht werden und von jedem genutzt werden können. Wenn man äh, das ADU schon ähm, installiert hat, braucht man es nicht, nicht immer wieder zu installieren, sondern eben nur einmal, wenn man das erste Mal damit arbeiten möchte. Das ADU für gruppierte Balkendiagramme, schreibe ich hier mal dazu, hat den Namen Catplot. Und äh, wenn das ADU bei Ihnen noch nicht installiert sein sollte, dann muss man einmal folgenden Befehl eingeben, ssc install catplot. Diesen Befehl ausfüllen, dann wird das ADO installiert und kann genutzt werden. Man kann auch die Hilfe dazu dann nutzen, help catplot, um sich anzusehen, welche Optionen dieser Befehl bietet. Ich habe das ADO schon installiert und kann jetzt direkt hier mit dem Befehl für das kopierte Balkendiagramm arbeiten. Und zwar ist der Aufbau Folgendermaßen, wie man das hier sieht. Zunächst mal schreibe ich den Befehl catplot, dann schreibe ich die abhängige Variable hin. Dann kommt die erste Option, over in Klammern unabhängige Variable. Hier habe ich also jetzt schon die Definition der Variablen erledigt und könnte den Befehl auch so schon ausfüllen. Allerdings würde ich dann nicht die Prozentwerte bekommen, die mich interessieren, denn ich möchte ja gerne die Spaltenprozente anfordern. Und die Spaltenprozente sind die Prozente, die sich auf die unabhängige Variable beziehen, da wir in die Spalten der Kreuztabelle die unabhängige Variable schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier definieren möchte, welche Prozentwerte sollen mir angezeigt werden, dann schreibe ich percent als Option und dann in Klammern die unabhängige Variable hin. Dann bekomme ich die Spaltenprozente. Dann gibt es hier noch zwei weitere Optionen, die nur für die Darstellung relevant sind. Diese Option hier sorgt dafür, dass die Balken farblich unterschieden werden und diese Option sorgt dafür, dass das Ganze vertikal und nicht horizontal dargestellt wird. Gut, ich markiere den kompletten Befehl und führe ihn aus und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wir bekommen jetzt ein gruppiertes Balkendiagramm, das heißt, wir haben immer gemeinsam zwei Balken, die sich auf eine Ausprägung einer Variable beziehen. In diesem Fall ist es das so, dass wir hier stehen haben, Nord central city, hier central city. Das heißt, diese Balken hier, diese beiden Balken beziehen sich auf Befragte, die nicht in einer zentralen Stadt leben und diese beiden Balken hier beziehen sich auf Befragte, die in einer zentralen Stadt leben. Und dann können wir wieder ablesen von den Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, wie viel Prozent haben keinen Collegeabschluss, das sind diese hier knapp 80 Prozent, und wie viele von den Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, haben